Hallo, wir wollen euch heute mal zeigen, wie wir ein Firmware-Update an einen unserer Wi-Fi-Monitore durchführen. Der Monitor ist am Bus und im Standby. Wir betätigen den Touch, gehen auf Einstellungen, auf Allgemein. Vorher haben wir natürlich eine SD-Karte eingelegt mit den notwendigen Firmware-Update-File. Dann betätigen wir SD-Karte. Und betätigen Firmware-Update. Während des Updates, wichtig, darf der Vorgang nicht unterbrochen werden. Der Vorgang dauert ca. 4 Minuten. Während dieses Update-Vorgangs blinkt die rote LED dauerhaft und der Monitor ist an. Ist der Monitor fertig mit dem Update, piept er und schaltet sich aus. Die grüne LED leuchtet, er ist aber noch nicht betriebsbereit, er muss jetzt noch neu starten. Das seht ihr durch das Blinken der grünen LED, das dauert ein paar Sekunden, bis er wieder hochfährt. Der Monitor blinkt, also startet neu, auch hier bitte nicht unterbrechen. Nun sollten wir unsere Firmware aufgespielt haben. Prüfen könnt ihr das, indem ihr ins Menü geht, Info-Seite, und dann seht ihr die aktuelle Firmware.